Hallo zusammen, ich bin Neumi und ich studiere Englische geschichte Mein Tipp für SUB an euch ist etwas, was ich erst nach ein paar Jahren als Studie realisiert habe. Seht das Studium nicht nur als eine Reihe von Vorlesungen und Prüfungen, sondern gewöhnt euch von Anfang an, das Studium als einzigartigen Lebensabschnitt zu begreifen. Es ist die Zeit im Leben, wo man am freiest ist. Das heisst, ihr bestimmt zu einem grossen Teil, was und wenn der was macht. Nutzt die Zeit nicht nur, um euch zu bilden, sondern auch, um euch auszuprobieren. Sei es das auf einer Bühne, in Musik oder politisch. Habt hey, keine Angst, Fehler zu machen oder Umwägen zu gehen. Hinterfragt auch mal, wie die Uni so läuft und wie ihr das, was euch stört, könnt ändern könnt. Wie dir die Uni könnt verbessern könnt. Weil schlussendlich seid ihr ein mega wichtiger Teil von der Uni und gestaltet sie mit.